Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 55, Antrag der Fraktion der SPD Die Aktuelle Stunde. Hessische Landesregierung verantwortlich für weitere Pannen bei der Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl in Hessen am 28. Oktober 18 1961, 1983. Das Wort hat der Kollege Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am 25. April 2017 schreibt der hessische Innenminister die Fraktionen und Parteien an. Ich rege vor diesem Hintergrund eine Neuabgrenzung der hessischen Landtagswahlkreise auf Basis der dann aktuell vorliegenden Bevölkerungszahlen in der neuen Wahlperiode anzugehen. Das Schreiben des hessischen Innenministers gleich Verfassungsminister am 19. September wird im Hessischen Landtag ein Gesetzentwurf der Koalitionsfraktion, der mir augenscheinlich im Innenministerium beschrieben wurde, hier eingebracht und am 14.12. beraten innerhalb von drei Monaten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Brechstange haben CDU, und GRÜNE und Innenminister versucht, einen Zustand zu heilen, wo die SPD und andere, die Anzuhörenden, deutlich gesagt haben, wir brauchen eine umfassende Reform der Landtagswahlkreise des Zuschnittes aufgrund dann aktueller Bevölkerungszahlen. Zahlen aus dem 31.12.2015 reichen dazu nicht aus. Es gab dann immer wieder Nachbesserungen. Aber im Kern bleibt es dabei, dass bestimmte Landtagswahlkreise eben nicht rechtssicher ermittelt wurden. Im Landtagswahlgesetz selber hat diese Regierungskoalition festgeschrieben, Abweichungen von über 25 der durchschnittlichen Wahlkreisgröße müssen korrigiert werden. Zwar nicht die SPD, nicht die FDP und nicht die LINKEN, zwar diese Koalition. Und, meine Damen und Herren, wir haben damals schon gesagt, ja, wir haben aktuellere Zahlen. Wir haben das einmal stichprobenartig gemacht. Sie kriegen ohne Hexenwerk. Zahlen der Wahlberechtigten für einen fiktiven Wahltermin im Jahr 2018. Gehen Sie zur Stadt Wiesbaden, gehen Sie zu anderen Kommunen. Der Innenminister ist dazu nicht in der Lage, mit seiner Verwaltung das zu liefern. Das ist ziemlich abenteuerlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, Pannen, Pleiten, und so geht es weiter. Jetzt stellen wir fest, in dass das Statistische Amt in offensichtlich ohnehin Schwierigkeiten Zahlen richtig zu ermitteln. Die Verantwortung dafür trägt ein Dezernent der CDU. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wenn ein verantwortlicher SPD-Stadtrat in Frankfurt das zu verantworten hätte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was wäre das für ein Gebell von dieser Seite, um das einmal deutlich zu sagen? Nun war es ein CDU-Stadtrat. Herr Kollege Rudolph, den Ausdruck Gebell wollen wir doch etwas zurücknehmen als unparlamentarisch. Meine sehr Herren, um die Zahlen einmal deutlich zu machen: Am Beispiel Frankfurt sechs Landtagswahlkreise, wahlberechtigt etwa 430.000 Einwohner, durchschnittliche Größe 71.600. Stadt Wiesbaden zwei Landtagswahlkreise, rund 188.500 Wahlberechtigte zwei Landtagswahlkreise. Selbst wenn ich in Frankfurt einen wegnehme, ist die durchschnittliche Größe der Frankfurter Landtagswahlkreise bei 71.600. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vorher waren es 86. Falsch. 86.000 Wahlberechtigte wären es bei fünf Wahlkreisen. Wiesbaden liegt deutlich höher. Allein das Beispiel zeigt, wir haben Abweichungen über 25 im main kinzig meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir kommen in der Bergstraße nahe an die 25 Immer dann, wenn ich aktuelle Zahlen zur Grundlage nehme, was ja sinnvoll ist, haben wir im Ballungsraum haben wir im Ballungsraum Bevölkerungszunahme, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann doch nicht eine veraltete Datenbasis von drei Jahre alten Daten zur Grundlage der Zuordnung im Jahre 2018 machen. Das ist ein völlig absurdes Verfahren. wir als Sozialdemokraten wollen, dass diese Landtagswahl rechtssicher stattfindet, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Gesetzgeber muss das organisieren. Wie soll ich denn den Wählerinnen im Wahlkreis Rothenburg des Kollegen Franz erklären, die Abweichung dort oben ist über 25 Da muss gehandelt werden. Da gibt es auch gar keine Ausrede, da muss jetzt zwingend etwas geschehen. Wie erkläre ich dann denen, aber in der Stadt Frankfurt, vielleicht weil da wichtige CDU oder grüne Leute wählen, ist eine Tolerierung von Abweichungen von über 25 akzeptabel? Das ist doch Humbug. Es gibt keine unterschiedlichen rechtlichen Auslegungen dazu. Dann wird festgestellt, die Zahlen stimmen nicht, der Innenminister informiert uns sechs Wochen lang nicht vom, Mitte vom 22. Januar bis zum 8. März 7.58 Uhr. Dann gibt es ein angebliches Gutachten. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Staatskanzlei macht eine rechtliche Bewertung und sagt jetzt auf einmal, ach, man kann ja doch von den 25 abweichen, ist vielleicht dann doch nicht so schlimm. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, diesen Zustand akzeptieren wir nicht, sondern wir sagen, wir brauchen eine umfassende Wahlkreisreform in der neuen Wahlperiode. Das war immer der Ansatz der SPD, weil die deutlich komplexer wird. Und deswegen, das war Vorschlag des Innenministers. Und deswegen, meine Damen und Herren, die Wahlen müssen rechtssicher stattfinden. Und wenn sie nicht zu Änderungen bereit sind, dann muss eben das höchste Hessische Verfassungsgericht, der Hessische Staatsgerichtshof, hierüber entscheiden. Für all das, was dann kommt, sind nämlich Sie verantwortlich, schwarz-grüne Überheblichkeit. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. – Das Wort hat der Abg. Holger Bellino, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir zu Beginn meiner Ausführung vier klare Aussagen. Erstens. Die Reform des Wahlgesetzes war notwendig. Das wissen alle, die sich ernsthaft mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Sie war notwendig, da es teilweise erhebliche Abweichungen gab. und Da die FDP in einem Schreiben an den Innenminister auf diese Unterschiede hingewiesen hat und bei Nichtreaktion mit Klage drohte, den bereits oft zitierten Brief kritisieren wir ausdrücklich nicht. Aber erst ein Vorziehen der Reform zu verlangen und sich dann vom Acker machen, wie es im Dezember praktiziert wurde, passt vielleicht zu geplatzten Jamaika-Verhandlungen, aber nicht zu einem vernünftigen Umgang mit der Wahlkreisreform. Die FDP verfährt hier anscheinend nach dem Motto Bedenken first, Staatsverantwortung second. Das passt eigentlich nicht. Zu der FDP. Das passt eigentlich nicht zur FDP in Hessen. Zweitens. Es war immer klar, eine umfangreiche Reform, wie sie in Hessen notwendig ist, macht eine breite Beteiligung erforderlich. Deshalb soll sie erst in der nächsten Legislaturperiode und dann unter Einbeziehung einer parteiübergreifend besetzten Kommission erfolgen. Herr Kollege Rudolph, das wissen Sie auch. Insofern hätten Sie sich das Gebälle an dieser Stelle sparen können. Drittens. Herr Kollege Bellino, wir hatten uns doch vereinbart, dass wir das Wort gebellen. Ja, äh, ja, ja, das war ein Zitat. Also Leute bellen, tun Hunde im Schnee. Aber wir, wollten doch, na, wir sind uns einig, dass wir uns einig sind. Gut. Meine Damen und Herren, ich habe zitiert. Ich wollte damit nicht sagen, dass die SPD auf den Hund gekommen ist. Drittens. Im Nachhinein offenkundig gewordene Fehler, die die Landesregierung nicht zu verantworten hat, gefährden die Landtagswahl im Oktober nicht. Viertens. Insofern ist der Titel dieser aktuellen Stunde definitiv falsch. Die Landesregierung ist keinesfalls verantwortlich für, ich zitiere, weitere Pannen bei der Wahlkreiseinteilung. Zur vorgezogenen Kleinreform haben wir das Änderungsgesetz am 15. Dezember 2017 hier im Hessischen Landtag beschlossen. Grundlage waren damals die aktuellsten Zahlen des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2015. Diese Zahlengrundlage, Herr Rudolph, meine Damen und Herren, war richtig. Das hat auch Prof. Dr. Günther in dem Ihnen allen bekannten Gutachten klargestellt. Zu den aktuell diskutierten Abweichungen. Erstens. Zwei Monate nach der Verabschiedung, also Mitte Februar 2018, hat das Landesamt die Zahlen mit Stand Dezember 16 veröffentlicht. Die dort festgestellten Veränderungen sind minimal und führen nur in einem Fall zu einer Überschreitung der 25-%-Grenze von einem Durchschnittswahlkreis, nämlich im Wahlkreis 41 Main-Kinzig, um genau 0,07 Das entspricht einer Abweichung von 56 Wahlberechtigten. Das war, und darauf hat Prof. Günther ebenfalls hingewiesen, nicht vorhersehbar, ist aber unschädlich. So viel, Herr Rudolph, zu dem Schreckgespenst dass Sie hier heraufbeschworen haben. Sie haben damals behauptet, und auch heute wieder die Änderungen seien es im Vergleich zu 15 immens und unsere Änderungen vollkommen sinnlos. Das war und ist falsch. 56 Wahlberechtigte darüber wird gesprochen. Zweitens In der Zwischenzeit ist ein weiterer Fehler aufgefallen. In Frankfurt Bei der Umrechnung der Bevölkerungszahlen ist ein Fehler passiert. Nach den jetzt vorliegenden Zahlen hat der Wahlkreis 34 demnach weniger Wahlberechtigte, als wir im Dezember zugrunde gelegt haben. Diese Unkenntnis des Berechnungsfehlers wurde im 34er Wahlkreis eben nicht entsprechend angepasst. Im Klartext. Ein Mensch hat in Frankfurt einen Fehler gemacht. Das ist ärgerlich, sehr ärgerlich. Aber was ist in diesem Zusammenhang Ihr Vorwurf an den Innenminister, dass er diesen Fehler nicht vorausgeahnt, erspürt oder in der Glaskugel gesehen hat? Sie ergeben sich im Populismus, produzieren Fake News und machen den Innenminister verantwortlich für Fehler anderer. Das skandalisieren Sie jetzt. Wir tun das nicht. Wir zeigen nicht mit dem Finger nach Frankfurt, sondern wir lösen das Problem. Hätten Sie das Gutachten von Prof. Günther sinnerfassend gelesen, dann wüssten Sie, dass die Wahl im Oktober sehr wohl rechtssicher ist und nicht gefährdet ist. Der Gutachter stellt fest, dass eine Anpassung der Wahlkreise 34 und 41 noch vor der Landtagswahl im Oktober nicht notwendig sind, da es sich um eine Übergangszeit handelt. Schließlich müssten beide Wahlkreise durchschnitten werden, und weitere Wahlkreise wären betroffen. Ein notwendiges neues Gesetzgebungsverfahren, zwei bis drei Lesungen, Anhörung der Beteiligten, war und ist nicht möglich. Darüber hinaus hat die Beziehung eines Wahlbewerbers in einem solchen Wahlkreis ein sehr hohes Gewicht in der Rechtsprechung. Das wissen Sie alle, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich abschließend feststellen, ich kann nur konstatieren, Sie von der SPD insbesondere scheinen Angst vor der Wahl in Hessen zu haben. Die haben wir nicht. Und wir zweifeln auch nicht an der Rechtmäßigkeit des gewählten Verfahrens. Wo Sie skandalisieren, Herr Vorsitzender, letzter Satz, wo Sie skandalisieren, bemühen wir den Sachverstand. Wo Sie sich wegducken, stehen wir und handeln wir. Und dabei wird es auch bleiben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Bellino. – Das Wort hat der Abg. Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Stadt Frankfurt hat ein Problem mit dem Rechnen. Das ist mir als Bürger dieser Stadt sehr peinlich, unabhängig davon, welches Parteibuch da im Hintergrund ist. Aber das Problem, das wir heute diskutieren, ist doch ein ganz anderes. Eine gut geleitete Organisation, ein gut geleitetes Unternehmen hat ein System, das Fehler toleriert und korrigieren kann. Von daher ist die Frage, die im Raum steht, sehr geehrter Herr Innenminister, welche Änderungen in Ihren Abläufen, führen denn jetzt dazu, oder welche Änderungen in Abläufen kommen in Konsequenz von solchen Pannen? die zugegebenermaßen in diesem Fall nicht sie verursacht haben, aber wo sie nicht in der Lage sind, darauf rechtzeitig zu reagieren, das muss zu Konsequenzen in ihrer Ablauforganisation führen. Zweitens, bei einer rechtzeitigen Vorlage eines Gesetzes zur Änderung der Wahlkreiseinteilung, also z. B. zu Beginn der letzten Legislaturperiode, dann wäre Zeit gewesen, einen Fehler zu korrigieren. Das ist Ihre Verantwortung, dass es nicht rechtzeitig passiert ist. Dann werden Sie, oder lassen Sie sich in den Zeitungen damit zitieren, der Fehler im Frankfurter Westen könne deswegen nicht korrigiert werden, weil das zu Verschiebungen in den anderen Wahlkreisen Frankfurts führen würde. Himmel, lass etwas anderes als Schnee regnen. Das ist Sinn einer Veränderung der Wahlkreiszuschnitte. Eine letzte Bemerkung. Deswegen bleibt der Vorwurf im Raum stehen, dass Sie sich insbesondere dort um einen Neuzuschnitt von Wahlkreisen gekümmert haben, wo Sie sich als CDU Vorteile erhoffen. Wir werden genau beobachten, ob im nächsten Jahr im Duden Beutefeldzug mit TH geschrieben wird. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat der Abg. Dr. jörg Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mit großer Freude, wir als Freie Demokraten mit großer Freude zur Kenntnis genommen, dass der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Holger Bellino, am Schluss seiner Rede gesagt hat, dass die CDU bei dem Thema Wahlen, Wahltermine, Wahlgesetze den Sachverstand in Anspruch nimmt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Sachverstand hat in diesen Fragen einen Namen, und er heißt Wolfgang Greilich. bei allen den Themen, die Sie angesprochen haben, war es Wolfgang Greilich gewesen. Okay, einmal bei dem Wahltermin war ich es. Der war gut. Gell? Der war gut. Die darauf hingewiesen haben, dass es so nicht geht. Es gibt ja es gibt ja das Schreiben des Innenministers, aus dem ich glaube, vergangenen Jahr zu Beginn in dem darauf hingewiesen worden ist, ja, das mit den Wahlkreisen ist schwierig, aber wir machen mal nichts. Dann hat die FDP, Herr Rock und ich glaube damals äh, Herr Rentsch, keine Ahnung, Herr Ruppert einen Brief geschrieben und haben darauf hingewiesen, also Freunde an der Bahnsteigkante aufpassen, weil Wahlen, die keine richtige gesetzliche Grundlage haben, schaden um es höflich auszudrücken, dann haben Sie gemerkt, jawohl, die rechtliche Auffassung der FDP ist richtig. Sie haben das Gesetz eingebracht, sondern hätten Sie weiter auf uns hören sollen. Es wäre einfach besser gewesen. Sie hätten nämlich dann hören sollen auf den Vorschlag von Wolfgang Greilich Nehmt bitte nicht die alten statistischen, auch wenn das die letzten statistischen Daten sind, die man bekommen kann sondern nimmt die Daten, die gerade bei einer Wahl entscheidend genutzt worden sind, nämlich die Daten der Bundestagswahl. Sehr gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hätten Sie diesen Vorschlag übernommen, wären Sie aus dem Dilemma herausgekommen, das jetzt vorhanden ist. Ich sage zum dritten Jahr, unser Vorschlag kommt jetzt. Jetzt wird noch etwas zu ändern. Da verstehen wir das Gutachten von Herrn Prof. Günther sehr. Das ist jetzt nicht mehr praktisch möglich. Das ist auch nach meiner Auffassung jetzt rechtlich nicht mehr notwendig aufgrund der langen Ablauf der Zeiten. Aber dass es nun wirklich etwas Glorreiches ist, was die CDU und die Grünen unter hilfreicher Mitwirkung des hessischen Innenministers dem Parlament zum Abschluss vorgelegt haben, das bestreite ich. Es hätte man um Längen besser machen können. Immerhin bin ich dankbar dafür, Sind wir dankbar dafür, dass Sie bei dem Wahltermin wieder auf uns gehört haben? Weil sonst hätten wir ja möglicherweise eine Wahl gehabt, die man in dem Datum hätte gar nicht durchführen dürfen. Ich will sagen wahrscheinlich rechtlich eine Wahl gehabt, die man nicht hätte durchführen dürfen, denn es gibt nun einmal ein Abstandsgebot zwischen der Konstituierung des neuen Hessischen Landtages und dem Wahltermin. Wir haben einmal, ich glaube sogar alle gemeinsam, wohlwissend, dass es ein rechtliches Problem gibt dagegen verstoßen. Das war die Zusammenlegung mit der Bundestagswahl im Jahre 2013. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde das nie mehr wieder tun als FDP-Mensch, aber das ist ein vollkommen anderes Thema und hat mit Recht und hat mit Gesetz wenig zu tun. Eine vorletzte Bemerkung. Sehr geehrter Herr Innenminister, sehr geehrter Herr Innenminister wieso eigentlich brauchen Sie drei Wochen, um von der Kenntnis des Vorfalles eindeutig dokumentiert am 15.02. hat Ihr Staatssekretär im Innenausschuss so vorgetragen, Protokoll zu entnehmen, das ich eben noch einmal nachgelesen habe, damit ich auch wirklich auf dem Stand der Dinge bin. Wieso brauchen Sie vom 15.02. bis zum 7. März, um auf die Idee zu kommen, das Parlament zu informieren? Das verstehen wir nicht. Das halten wir auch für falsch. Das halten wir auch für falsch. Ja, ich kann nachvollziehen, dass Sie dabei liegen wollten, noch gleich das Gutachten von Herrn Prof. Günther, und dass das ein bisschen gedauert hat. Aber man hätte ja vorab schon einmal sagen können, zum Beispiel die Obleute mal anrufen, die Fraktionsvorsitzenden anrufen und sagen, hier Freunde, in Frankfurt ist schon wieder etwas Lustiges passiert, wir müssen da möglicherweise reagieren. Sie haben es unterlassen und dann auch noch mit dem Datum vom 8.3 ein Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden gesandt, wenige Stunden vor Beginn des Innenausschusses, obwohl der Staatssekretär selbst gesagt hat, dass er bereits am 7.3. unter Verschiedenes diesen Punkt angemeldet hat. Also, allerletzte Frist ausgenutzt, um das Parlament zu informieren, das macht man nicht, Herr Innenminister. Das macht man gerade in einer solchen Frage nicht. Herr Kollege, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Ich habe es gerade sagen wollen. Da meine Uhr gerade am Ablauf ist... Ja, dann guck zu. Zum sage ich zum Schluss, was in Frankfurt passiert ist, das ist harter Tobak. Es ist ja nicht nur jetzt hier etwas Falsches passiert, sondern es ist etwas Falsches passiert bei der Ausschickung der Briefwahl, ist es etwas Falsches passiert. Bei der Zahl der Wahlbeteiligten und der Wahlbeteiligung, bei der Proberaste, meine sehr verehrten Damen und Herren, da muss Frankfurt ran. ich will nur darauf hinweisen: Es ist zwar immer der OP Feldmann, aber hier ist der CDU zuständig der CDU-Kreisvorsitzende. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Hahn. – Das Wort hat der Abg. Jürgen Frömmrich, Bündnis 90/Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin dem Kollegen Hahn ausdrücklich dankbar, dass er versucht hat, dieses Thema wieder auf eine sachliche Grundlage zu legen, weil ich in der Tat glaube, dass wir uns glaube ich, in dem Themenkomplex keinen Gefallen tun, eine Diskussion hier so zu führen, wie sie der Kollege Rudolph hier eingeleitet hat. Also, Also, ähm, mir würde dazu auch etwas einfallen, aber da hat der Präsident, etwas ich, was gegen. Von daher äh, gehe ich, glaube ich, auf das ein, was ich dazu sagen wollte. Ähm, Herr Kollege Rudolph, das Bild zu stellen, dass wir sozusagen über diese äh, Zuteilung der Wahlkreise und das, was es auch an Problemen gegeben hat, das ist ja gar nicht wegzuleugnen dass man das Bild stellt dass hier Parteien sozusagen Wahlkreise so schneiden wie sie ihnen passen und damit ein Bild zu stellen dass die Integrität unserer Wahlen nicht mehr stimmen und dass wir hier sozusagen auf eine dass wir hier auf eine Ebene dass wir hier auf eine Ebene, auf eine Ebene, auf eine Ebene meine Damen und Herren jetzt lasst doch mal den Jürgen Frömmrich sprechen Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Dass wir hier auf eine Ebene gestellt werden mit Staaten, in denen wir in der Tat es nicht mit demokratischen, gleichen und geheimen Wahlen zu tun haben, doch Sie stellen das. Sie stellen... Meine Damen und Herren, ich versuche es jetzt noch einmal. Auch der Zwischenruf Sie ist glatt gelogen. Den wollen wir auch rügen. Ich habe schon einmal gesagt, im Parlament wird nicht gelogen, wenn, dann vielleicht die Unwahrheit gesagt. Aber, liebe Freunde, das Wort der ja, ich finde, das. Moment mal, Moment mal. Das Wort hat der Kollege Jürgen Frömmrich, und ich bitte, dass sich alle wieder etwas beruhigen. Vielen Dank, Herr Präsident. Also, solche Bilder zu stellen, glaube ich, nützt äh, unserer Demokratie und nützt dem, äh, für das wir kämpfen hier, nützt es überhaupt nicht. Es nützt einzig und allein denen, die wir hier im nächsten hessischen Landtag nicht vertreten haben wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist unsere, das ist unsere Intention diesen Wahlkampf so zu führen, gemeinsam alle Demokraten, dass wir ein Parlament bleiben in Hessen, das ohne AfD auskommt. Darin sollten wir doch gemeinsam sein. deswegen sollten wir in einer Frage, in der es um elementare Grundlagen unserer Demokratie, um unser Wahlrecht, um die Integrität unserer Wahlen geht, nicht hier solche Reden halten und so tun, als würde das hier nicht gewährleistet. Geschenkt geschenkt. Das muss sich jeder selber antun. Aber ich habe ja eben auch den Kollegen Hahn erwähnt, weil der Kollege Hahn ja auch noch einmal hergeleitet hat, wie das eigentlich gekommen ist, wie das entstanden ist. Es gab am Anfang ja die Überlegung, überhaupt nichts zu machen. Dann sind die Parteien und die Fraktionen angeschrieben worden. Dann ist gefragt worden: Muss man etwas machen? Muss. Wie seht ihr das? Dann hat die FDP gesagt: Wir haben Bedenken. Ihr solltet einmal schauen, ob man da nicht etwas nacharbeiten muss. Dann hat es Diskussionen darüber gegeben. Dann hat man sich entschieden, bevor man hier unter Umständen Probleme schafft, da etwas dran zu machen, da etwas dran zu ändern. Das hat man dann getan, und dann ist dieses Gesetz entstanden. Ich will durchaus zugeben, Klammer auf, kein Gesetz, mit dem wir einen Schönheitspreis gewinnen. Klammer zu. Aber dieses Gesetzgebungsverfahren ist dann eingeleitet worden, und dann ging sozusagen auch die Frage mit der Diskussion: Was ist in Nordhessen? Wie werden die Wahlkreise zusammengeschnitten? Da ging das, ja auch, schon, da ging das ja auch schon rund. Das ist ja auch etwas, was man sich noch einmal vergegenwärtigen wird. Da wird dem Innenminister von einem SPD-Bürgermeister Wahlmanipulationen vorgeworfen. Ich glaube, das war der erste Versuch, das Ganze anzugehen. Dann gibt es jetzt den zweiten Versuch in der Frage der gemeldeten Zahlen aus den Wahlkreisen, was die Stadt Frankfurt angeht. Also, Sie haben doch nur einen gesucht, wo Sie dieses Ding in die Öffentlichkeit, zerren sollten. Und ich sage Ihnen eins: Skandalisierung des Skandals wegen wird sich nicht auszahlen. Am Ende wird sich das nur für die auszahlen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wir hier im Hessischen Landtag nicht haben wollen. deswegen glaube ich, ziehen Sie hier die falschen Schlüsse. Strich drunter. Sie haben angekündigt, Sie wollen den Staatsgerichtshof anrufen. Diese Frage wird jetzt der Staatsgerichtshof als oberstes Verfassungsgericht in Hessen. der wird das jetzt entscheiden, dann werden wir das sehen. Aber ich glaube, dass wir bei aller Unterschiedlichkeit in der Sache und auch bei Diskussionen, die ja durchaus auch ein bisschen herzhaft sein können, dass wir immer darüber nachdenken sollten, welche Signale senden wir, gerade wenn es um die Integrität unserer staatlichen Organe geht, wenn es darum geht, Wahlen zu veranstalten und Wahlen durchzuführen. Ich glaube, das bietet sich nicht an für kleinkarierten parteipolitischen Streit, meine sehr verehrten Damen und Herren, und nicht für Skandalisierung. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es handelt sich trotz der Vermischung hier um zwei getrennte Sachverhalte. Erstens um ein Gesetzgebungsverfahren, das wir im Dezember des vergangenen Jahres abgeschlossen haben, und zweitens um einen Fehler bei den Basiszahlen für dieses Gesetz. Um den diskutieren wir zumindest einmal in diesen Tagen. Sie problematisieren damit, Herr Kollege Rudolph, einen Vorgang, der gänzlich außerhalb der Verantwortung der Hessischen Landesregierung liegt. Das möchte ich noch hier an dieser Stelle deutlich machen. Wenn Sie davon schreiben, es hätte weitere Pannen gegeben, dann sage ich Ihnen, es hat überhaupt keine Pannen gegeben, sondern es hat ein erstes Gesetzgebungsverfahren gegeben, im Dezember abgeschlossen. Jetzt hat es ein Problem bei der Stadt Frankfurt gegeben. Wir haben, meine Damen und Herren, in dem, Gesetz, in dem ersten Vorgang dafür sorgen müssen, dass die Abweichung von 25 um ein annähernd gleiches Stimmengewicht bei den Wahlkreisen zu erreichen, dass das hergestellt wird. Dieses Ziel ist mit der Novelle entsprechend erreicht worden. Das ist sozusagen im Dezember abgeschlossen gewesen. Die Basiszahlen, die wir damals nutzten, waren die aus dem Jahre 2015, weil es damals noch keine anderen Zahlen gab. Wir haben auch nicht die Möglichkeit, dass wir hingehen, wenn wir ein Gesetz miteinander machen, dass wir anfangen, aus irgendwelchen Melderegistern Leute zusammenzuzählen. Das ist unseriös. So macht man kein Gesetzgebungsverfahren, so macht man kein Gesetz. Deswegen war der Vorgang, den wir damals gewählt haben, der richtige. Im Übrigen hat sich die Oppositionskritik, was die Bevölkerungszahlen angeht, auch gar nicht bestätigt. Wir haben im Anfang des Jahres, im Februar, die neuen Zahlen für das Jahr 2016 bekommen. Die Abweichungen sind ja gar nicht so groß, wie sozusagen von allen unterstellt worden sind im Gesetzgebungsverfahren. Auch hier möchte ich darauf hinweisen, es lag nicht in der Verantwortung der Hessischen Landesregierung, dass es diese Zahlen nicht gegeben hat, sondern es war ein bundesweites Problem der Abstimmung der Zahlen über die statistischen Landesämter, die dazu geführt haben, auch hier keine Panne, die es etwa hier bei uns gegeben hat. Und jetzt zuletzt, das ist ein eindeutiger Fehler der Stadt Frankfurt, das ist ja auch hier nicht bezweifelt worden in der Debatte. Die Stadt Frankfurt hat uns für die Durchführung unseres Gesetzgebungsverfahrens falsche Zahlen geliefert, mit denen wir eben diesen entsprechenden Gesetzentwurf gemacht haben. Und, Herr Kollege Wilken, die Relevanz des Verabschiedungszeitpunktes die sehe ich auch nicht. Der Fehler ist Anfang dieses Jahres aufgetaucht. Das Gesetzgebungsverfahren hätte im Jahr 2017, 2016, 2015 oder 2014 abgeschlossen sein können. Der Fehler ist halt eben jetzt aufgetaucht, im Januar des Jahres 2018. Dem sind wir, Herr Kollege Hahn, auch sehr nachhaltig und sehr engagiert sofort nachgegangen. Die Frage, die Frage, die Sie gestellt haben, in der Tat, am 15. Februar wandte sich der, Mitarbeiter, der wissenschaftliche Mitarbeiter an unser Haus. Seien Sie uns nicht böse, dass wir nicht jede Bürgeranfrage sofort an die Fraktionsvorsitzenden weitergeben können, sondern natürlich den Sachverhalt erst einmal aufklären müssen. In der Tat ist es so, dass sich im Wahlkreis 34 eine Abweichung ergeben hat von 27,16 durch diese fehlerhafte Darstellung der Bevölkerungszahlen und denen diesem Vorgang sind wir entsprechend sorgfältig nachgegangen. über das Statistische Landesamt das zunächst einmal gemeinsam mit der Stadt Frankfurt diesen Fehler aufklären musste. Das ist erfolgt in den Tagen 16. bis 19. Februar. Am 23. Februar lag dann ein Bericht der Stadt Frankfurt, der den Fehler bestätigte, dann bei uns vor. Diese Berechnungen mussten seitens seitens des Statistischen Landesamtes natürlich entsprechend überprüft werden. Und wir haben dann Natürlich, um den Abgeordneten dann ein umfassendes Bild zu geben, einmal die Zahlen natürlich korrekt darzustellen, auf der anderen Seite aber die rechtlichen Auswirkungen dafür gesorgt, dass wir ihnen nicht einen unvollständigen Vorgang vorlegen, sondern dass wir eben ihnen umfassend inklusive einer Einschätzung der hessischen Landesregierung bzw. des hessischen Innenministeriums gebend haben wir das alles zusammenfassen müssen. Das dauert Zweieinhalb Wochen oder drei Wochen. Ich finde, dafür muss man sich wirklich nicht entschuldigen, wenn man versucht, eine qualitativ ordentliche Arbeit abzugeben. Meine Damen und Herren. Wir haben unverzüglich gehandelt. Wir haben nach dem Bekanntwerden mit den notwendigen Ermittlungen dafür gesorgt, dass wir eine Bewertung Ihnen geben können. Danach kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir keine Veränderungen für die Wahl am 28.10. durchführen müssen. Bei dieser Überlegung bleibe ich auch heute nach der Debatte. In diesem Sinne glaube ich, ist es klug, wenn wir uns mit großer Seriosität und staatspolitischer Verantwortung diesem Thema Wahlkreise weiterhin zuwenden. Ich glaube, das ist im Interesse der Demokratie am besten. – Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Minister Beuth. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist diese aktuelle Stunde ebenfalls erledigt.